startet. Ähm, Tarik, du musst mir gleich mal sagen, ob, wenn ich jetzt frage, ob der Ton gut ist, dann müsst ihr schreiben ja oder nein, weil ich höre mich hier ja natürlich nicht. Also ich also, höre mich schon mal gut. Ja, du hörst mich gut, aber hört ihr mich auch gut. Also wenn jemand schreiben könnte, ob der Ton gut ist, das wäre sehr hilfreich. Ansonsten begrüße ich euch zur ID7 Weltpremiere. Ich bin hier in Berlin. Das ist das Motorwerk. Da wird der 7 vorgestellt, beziehungsweise er wurde vorgestellt, er ist vor einer halben Stunde hier in die gefahren. Und ich sitze hier mit dem lieben Tarek zusammen, wir trinken ein kleines Gedenk, ist aber nur Wasser. Leute, Wasser, Prost! Ja, und ich dachte, wir erzählen euch ein bisschen was, nicht nur über das Auto, weil ihr könnt euch ja vorstellen, dass jeder YouTuber weltweit... Zumindest die, die was auf sich halten, machen heute ID7 Weltpremiere-Videos. Ich natürlich auch, aber ich hoffe, es wird ein bisschen ein anderes Video. Ich mache einen Livestream, wo es nicht nur um das Auto geht, sondern vielleicht auch um so ein paar Dinge drumherum. Und natürlich geht natürlich um Tarek und mich. Also eigentlich hauptsächlich geht es um Tarek und mich. Hallo zusammen. Ähm, normalerweise sieht man den Chat hier auf dem Bildschirm, aber. Also, Die bei Kunde mir sieht man immer den Chat. Wir müssen mal, kurz auf wir das müssen mal gucken, schauen, ob wir den Chat uns. finden. Wir sind natürlich viel hübscher. Ihr Lieben, habt bitte ein bisschen Geduld mit uns. Wir sind zwei alte Männer. Der Jens hat seine Brille zu Hause vergessen. Jetzt müsst ihr euch mit mir zufrieden geben hier. Könnt ihr uns denn hören? Kann mal einer bitte reinschreiben? Besser? Jetzt müsste der Chat aktiviert sein. Perfekt. So, lieber Jens. Ja, so. ja man hört euch gut. Jedet. Ja, Danke schön. für die Info, liebe Jedet. Sehr schön. Gewährt. So, äh, Wie wir aussehen, wisst ihr ja. Oh. Deswegen werden wir euch mal so ein bisschen so eine Impression von dem Auto zeigen. Also wir sitzen hier oben auf der Galerie, im Motorwerk. Und das ist der Wagen, da sind natürlich jetzt jede Menge Journalisten, YouTuber, alle drängeln sich um das Auto. Wir gehen da nachher auch noch rein, aber im Moment ist es einfach zu voll. Da würden wir uns nur auf den Füßen rumstehen und alle anderen beim Fotografieren behindern. Wir gehen nachher runter, wenn wir ein bisschen gequatscht haben, und dann zeigen wir euch den Wagen nochmal genau. Oh oh, oh, oh Leute, Leute, Leute, Leute, Achtung, lauf mal lieber runter, Jens. Die Kamera ist runtergefallen, ihr Lieben. Ähm, alles gut. Der Jens läuft schnell runter. Und ähm, kann passieren. Kann passieren. Ich habe eben schon gesagt, wir sind zwei alte Männer. Aber niemandem ist was passiert. Die Kamera. Ich hoffe, dem. das Handy ist noch heile geblieben. Wer kommt da? So. Wo ist Jens? Jens läuft runter. So, also, die Kamera nimmt schon mal auf, fleißig, das ist gut, es ist niemandem, was passiert, das ist die Hauptsache, ist nur auf den Boden gefallen und, ähm, ja, ist ein bisschen viel Hektik hier, wo ist Jens, wir warten alle auf Jens. Gut, dass das Ding keiner auf den Kopf bekommen hat, falls ihr mich noch hört. So, wer hat die gerannt, Kamera, das ist jetzt die Frage um des Tages. Ihr Lieben, kann passieren. Hier irgendwo runtergefallen ist. Ja jedes, zu viel Aufregung, du hast recht. Nee, ich, ich. Da, da ist Jens ist jetzt da unten. Jens, guck mal, ihr muss irgendeiner haben da. Hat jemand das iPhone gefunden, was hier runtergefallen ist? Jens sucht jetzt gerade seine Kamera. Wer, Wer hat das? Liegt auf dem Tresen. Auf dem Tresen. Ja. Tresen Aha, gefunden. Kamera wurde gefunden, ihr Lieben. Bleibt bitte dran. Hallo. Der Jens ist jeden Moment an seiner Kamera dran. Ja, kann damit, kann, das, kann, können wir vom Glück reden, dass sind der Das können Sie laut sagen. Mein Gott, ist das Action heute hier, wirklich. Ist aber wirklich viel denn? Hier mit dem Schwarz. Schon gut, Bild geht auch. Ja, danke für die Info. Bild schwarz, ja, man hört euch immer noch, ja cool. Also, das heißt, Mikro ist ganz geblieben. Handy ist ganz geblieben, wobei das Handy did war ja mit uh, uh, von, von, no. von einer yeah, Schutzhalter yeah. raus und anscheinend <lacht> <Okay. lacht> ja, Kabelmoser, absolut, das ist nie so. der Livestream des Tages hier die überhaupt, iPhone, also mehr Spannung, Spannung gibt es hier nicht heute vom ID.7. Das ist doch mal wenigstens so, ein Video, wo ist Jens? Wo das iPhone runterfällt, also, und ich, noch läuft. Er guckt ist jetzt bestimmt durch an? die Linse und kontrolliert, ob alles dran ist. So habe ich nämlich das Gefühl. Wir sind alle gespannt. Jens, kannst du mal was sagen? Obwohl, er ist jetzt unten. Ich bin hier oben im Balkon. Jetzt dreht er sich. Hallo, hallo, hallo? Wo ist er? Okay, alles wieder gut. Ja, sie ist da wahrscheinlich so drin. Ja? Ja, sie ist hier Kannst du mal aufhören, den Leuten den Hintern zu filmen? Hallo? Jens, ja. Ja, genau. ja, Thorsten. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ah, da kommt er. Ich bin dann gleich auch im Bild. So langsam, langsam, ne? Weil ich lese von meinem Handy aus den Chat gerade. Da ist er. So Tarek, der Livestream läuft noch. Also, und alles geil geblieben, erzähl mal. Ey, Das Ding ist jetzt, ich will mal sagen, das sind mindestens 8 Meter. Ja, da runter. Das sind mindestens 8 Meter, da ist das Ding runtergefallen. Aber und zum Glück ist niemand was noch, passiert. Der Stream läuft noch ja. und die Mikros laufen auch noch. Ja. Und das Handy Beste, ist ganz... Es hat niemand auf den Kopf gekriegt. Ja, genau, das meinte ich eben also, das auch. Das wäre richtig schlecht gewesen. Da hat jemand schon geschrieben, der Livestream schon jetzt legendär. Geht in die YouTube-Geschichte. Ja, ein. ich weiß. <lacht> Also ihr wart quasi gerade live dabei beim äh, alternativen SpaceX Starship One-Launch. Nur, dass es nicht nach oben ging, sondern nach unten. Nach unten, genau. Also ich, ähm, Und das ohne jeglichen Treibstoff. <lacht> ja, nur durch Schwerkraft getrieben. Aber ich muss mich jetzt noch vom Schock erholen, deswegen zeige ich ja, euch genau. lieber wieder das Auto. Und diesmal ja. halte ich das aber Ding bitte aber fest. festhalten. Ja, ich halte das jetzt fest. Aber ihr könnt doch schon mal langsam kommentieren, wie ihr den ID7 schon mal findet, weil es wurden ja mittlerweile schon in den letzten 20 Minuten 30 Millionen Videos hochgeladen, ja. Wir zwei armen Kerle, wir durften ja noch nicht fahren. Wir wurden ja auch nicht eingeladen von Volkswagen. Ja, lieber, lieber Volkswagen, liebes Volkswagen-Team, ja, wenn ich. ihr diesen Livestream seht, der ja legendär ist, also ihr werdet den mit Sicherheit irgendwann sehen. Ich hoffe, ich werde nicht verklagt, weil ich aus Versehen <lacht> ein Handy fallen ließ aus 8 Meter Höhe. Ähm, wenn ihr uns beim nächsten Mal einladen würdet, Alicante, wäre das sehr nett. Wir würden vielleicht sogar kommen. Oder Tarek, was meinst du? Ja, muss ich mir noch überlegen. Na, Joe Vendura <lacht> ist dabei. Joey, wie geht's, mein hey, Freund? Hey Joe, schön, dass du da bist. So, ja, der Starship-Launch habe ich nebenbei laufen. Ja, das ist gut, man kann ja auch zwei Livestreams gleichzeitig laufen lassen, vorausgesetzt eure WLAN-Leitung gibt das her. Sonst müsst ihr natürlich unseren Livestream priorisieren, ist ja klar. Und nur ab und zu beim Starship One reingucken. Ähm, Aha, jedet sagt, sie würde den ID7 kaufen als Kombi auch und findet ihn super. Das Schöne beim ID7 ist sozusagen die Heckklappe, weil ähm, die ja. geht richtig gut weit auf. Model S-like. Sie ist halt nicht so klein wie. Da hat irgendjemand was gespendet, ist das Joe gewesen. Ich kann es nicht lesen, meine Brille ist natürlich Jawohl, nicht Jawohl, Joey, Joe, 10 Euro Dankeschön. von Joey. Ey, danke Er hat keinen Frank, oh, Ja, das stimmt, nee, wollte ich auch gerade sagen. Frank. Also, ihr <lacht> seht es hier. Aber Jens, ein Fünfer ja, ist für so mich, ne? Das ist ja wohl klar, ich mache den Co-Moderator. Ja? Ich krieg dir heute Abend das Essen aus. Also, Joey, den Fünfer kassiere ich ein. Ja, er hat keinen Frank. Das ist ja. Ja, wie auch VW, möchte, glaube ich, gar keinen Frank bauen. Das Ach, oh, eigentlich. Was meinst, woran das liegt, Jens? Erzähl mal. Also, was, was könnte da ein Grund dafür sein? Also, ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie Ihre Zielgruppe befragt, niemand möchte Die Ingenieure glauben einfach, dass Ihre Zielgruppe keinen Frank braucht es noch nie gemacht haben. Du weißt ja, was der Buhl nicht kennt, das Freighter nicht. Nee, was er noch nie gemacht hat, das macht er auch nicht. Und vielleicht wird es deswegen nicht. Ich weiß nicht, mir hat noch keiner erklärt, warum kein Frank hat. Also, also theoretisch wäre es möglich. Und das wäre auch für Volkswagen schon mal gar kein Aufwand. Weil als Elektroautofahrer, wenn man mal einen Frank hatte, möchte man keins mehr missen. Das ist ja, so wie ein Head-Up-Display. Einmal haben und schon vermisst man es, wenn man es nicht ich, mehr hat. Ich muss zugeben, ich hatte sehr oft Head-Up-Displays bei meinen Tests und ich vermisse es eigentlich nie. Nicht? Okay, ja doch. Ich vermisse es ehrlich, ich bin eben von Köln aus mit dem BYD a 3 hier hingekommen und der hat keinen und ich habe gedacht, Mann, ein Head-Up-Display wäre nicht schlecht gewesen. Ja, ich fahre jetzt seit zwei Wochen den Kia Niro EV, der hat ja ein Head-Up-Display, ja. ein sehr schönes Head-Up-Display. Ich gucke da auch ab und zu hin, aber das meiste, die meiste Zeit gucke ich da gar nicht hin und merke okay. das gar nicht, dass es da ist. Du kennst noch nicht mal ein Display hinter dem Lenkrad. Ja, doch vom Model S kennst du das, jawoll. Mein Model S hat ein sehr schönes Still. Display dem Model S wunderschönes Auto <lacht> übrigens, wunderschön. Oh oh, da fällt wieder jemand runter, da fällt jemand oh, das runter. Ist einer, das mein ist glaube ich, ein britischer Kollege, den habe ich beim ID-2 schon gesehen, der ist jetzt die Treppe runtergefallen. Also oh es ist ein sehr riskantes Event hier. Wirklich? Ich glaube, hier wird Volkswagen nie wieder ein Event machen. Ja. Alleine diese Galerie hier oben, ich meine, da ist ja ganz klar, dass die Kameras ständig runterfallen. Zu viele Stufen, Und zu die viele Stufen, Hier fallen die ja. Journalisten wie die fliegen. Genau, zu viele Journalisten. Ich weiß gar nicht, ob ich heute irgendwie dran komme, überhaupt noch ein Video zu drehen, aber ich werde mein Bestes geben auch. Doch, doch, wir kommen heute dran, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, was wollte ich sagen? Heckklappe, genau. Heckklappe ist schön groß. Äh, unser Hund würde da vielleicht sogar reinpassen, wobei sie sehr schräg ist. Es gibt aber noch eine Kombi-Version und äh, die Kombi-Version soll angeblich, äh, wie wir Insider berichtet haben, zeitgleich mit dieser, ja was ist das? Shooting break version Hatchback-Version gebaut werden und dann eigentlich auch im Herbst diesen Jahres hier in Deutschland auf den Markt kommen. Da darf man gespannt sein. Das wäre dann ja im Prinzip dann ein richtiger Passat von der Form her zumindest, wie mm. man ihn mm. kennt. Mm. Und äh, was heute allerdings noch nicht gesagt wurde, sind die Preise. Ja. Hast du da Infos? Nein, gar nichts. Nein, da, da hält sich Volksfragen noch bedeckt. Und ich sehe gerade, Marc äh, Mensen schreibt hier rein, das hat VW bereits kommentiert bezüglich des Franks, es kommt kein Frank rein, da sie es offen lassen möchten, weitere Technik raus, nachrüsten zu können, Radar oder sowas. Ja, könnte sein, aber andere Hersteller Machen die auch Radarsysteme rein, ja, mit Frank, bei, bei ne? anderen Herstellern sind die alle schon eingebaut. Also die Hardware ist ja bei anderen Herstellern in der Regel immer komplett drin. Alles ja, was stimmt. geht und es wird eigentlich nur per Software freigeschaltet. Ja. Also VW ist halt, äh, hat halt die Philosophie, es wird nur das eingebaut, was der Kunde bezahlt. Mhm. Und wenn der Kunde das nicht bezahlt hat, dann ist die Hardware auch nicht drin. Das natürlich kann man machen, aber dann werden natürlich dann per Software Features freischalten schwierig. Ne? Also wenn der Tesla genau. zum Beispiel macht, mal eben irgendwas freischalten, was nur die Hardware schon drin ist. Das ist dann bei VW dann schwieriger. Das kennt man ja von Tesla zum Beispiel. Äh, Rücksitzbank, Sitzheizung ist schon eingebaut, aber du kannst es dann später freischalten lassen. Ne? So ähnlich ungefähr. Bei Tesla ist sogar der Motor schon eingebaut und selbst den musst du später freischalten. Wahnsinn, oder? <lacht> ja, ich weiß. Oh ja. Ja, wollen wir noch mal ein bisschen zu dem Weißen gehen? Wir bleiben oben erstmal noch und gehen mal zu dem Weißen. Ja, geh du schon mal vor, ich komme nach, ich muss hier aufräumen. So, hier. Das ist so Tarix Media Equipment. Oh Gott. <lacht> Klar. Wir gehen jetzt mal hier oben. Kennt ihr den übrigens, hinter dem ich herlaufe? Ja, Livestream. Ja, Hi, grüße dich, Julian. Ja, was sagst du zu dem Auto? Hä? Warte mal, warte mal. Eben das Mikro. Wo ist, ist Tarek? Hier, der Tarek. Hast du das Mikro mit? Gibst das mal eben Julian. Wen haben wir da? Julian. I Julian, Julian vom Kanal, äh, jetzt fällt er mir gerade nicht ein. Ohn Galaxy, <lacht> aber immerhin <nicht> Julian. <lacht> ja natürlich, auch um Galaxy. Ich kenne den Kanal natürlich. Ja, na klar. Ich nicht, tut mir äh, leid. Kein Problem, alles gut. Machst du, äh, was machst du denn für Videos? Äh, alles, was ein Stecker hat. Okay, alles klar. <lacht> das beschreibt's ganz gut. Wollen oh, wir mal zum Auto gehen? Ja. Und ich würde mal deine Meinung interessieren. Das wär was. Aber das Ding ist halt, ich saß noch nicht drin, ne? Ja, du warst schon drin? Nein, ich saß auch in Spanien nicht drin, weil ich gar nicht in Spanien war. Ich, ich war auch nicht in Spanien. Bist du bist aber neben mir und Tarek einer der ganz wenigen, Ach so, die nicht ja. in Spanien waren. Nee, ich bin einfach mal nur aus Neugier heute hier, weil ich mir dachte, so, man muss ja auch du mal... du wenigstens eingeladen worden? Wohin? Hierhin, heute. Achso, ja, na, sonst wäre ich nicht drin, oder? Also ich habe gehört, <lacht> beim ID ID2 waren Leute, die waren nicht mal eingeladen, so, waren trotzdem nee. da. Nee, nee. Jetzt ist Tarek ich hab, verschwunden. Ich habe mich hier nicht rein... Äh, Gesneakt. Mein Kameramann ist weg. Ah, da hinten. Ach so. Wir der bleiben noch mal oben. Wir bleiben noch mal oben. Moment. Übrigens hier voll die professionelle Regie. Guckt euch das mal an. Ich finde von hier sieht man das auch so ganz gut. Professionell wie der E-Cannonball. Also die Heckleuchte finde ich halt echt. Die hat wie so etwas. So. Nee, wir müssen noch einen weiter, sonst sieht man ihn so schlecht. Jens nicht die Kamera loslassen. Jens nicht die Kamera loslassen. Guck mal, wir machen jetzt hier Vogelperspektiven-Modus. Genau, das haben wir vorhin schon beim Also Julian, sag mal eben, was sagst du zu dem Auto? Du bist ja für alles, was ein ist. Ich bin hat. schade, dass es kein Kombi ist. Es wird, wird ja noch kommen. Der kommt ja noch, genau. Wie heißt der dann? Äh, wie heißt er dann? ID7 Kombi, keine Ahnung. Ja, also nicht so wie bei ID4 und ID5, dass es so eine eigene Zahl hat. Ich glaube nicht, dass es eine nee. eigene Zahl hat. Sonst gehen ja die Zahlen noch irgendwann 7a. mal raus. Ne? ID7A, oder? <lacht> ID7A. Das ja. ist doch 7 of 9 hier. Also für alle Star-Trek-Fans, Ja, das ist da es sollen ja noch zehn Modelle kommen dieses Jahr, also bis, bis 2026, hat Volkswagen gesagt, es ja, gibt zehn neue Modelle. Ich meine, ein paar Zahlen sind ja auch noch offen, ne? Genau. Also zwei hatten haben wir gesehen, der 3 ist weg, der 4 ist weg, der 5 ist weg, den 6 gibt es in China, den 7 gibt es jetzt hier vor Ort. Das ID heißt, 1 wird nochmal spannend. Ja, das ist aber der ganz kleine, der soll ja, ja genau. unter, noch unter 20.000 kommen. Da bin ich mal gespannt. Fährst du eigentlich selbst elektrisch oder bist du ja, ja, ein genau. ja, Fährst du. Tesla oder was Ja, ja, ich? genau. Wieso? Ja, ja, genau. Alle YouTuber, die, die sind genau alle Tesla. Ja, ja, ja, ja. ja genau. Ja. Bist du auch diese, diese, in dieser Riege mit Felix bar und äh, Konsorten? Oder ja, nee? genau. Also wir kennen uns halt schon ewig. Wir haben früher zusammen gewohnt und äh, Studio zusammen gehabt. Also habt ihr euch die Freundin geteilt und auch das Auto? Freundin nicht, aber die, äh, die Studio-Fürwände. <lacht> das ist ja nie wahr. Da hörte die Liebe dann ja. <lacht> ja, ihr habt wenigstens ein Studio, ich mache das alles bei mir im Arbeitszimmer. Ja aber gut, aber Autos, da bräuchtest du auch schon ein sehr großes Studio dann, ne? Das Auto habe ich nicht im Arbeitszimmer. Genau, ja, ja, aber ich sag ja, denn, wenn du ein Studio fürs Film haben willst, ne? Ja, dann wird, wenn ich ein Dann wird schon, schon Aber ihr macht, ja, ihr macht ja eher so kleine Sachen, so Handys oder... Ja, von bis, ne? Also äh, Elektroautos gehören auch mit dazu. Okay, und du fährst ein Model 3, oder? Ja, ja, genau. Das ist auch so abgefahren foliert wahrscheinlich, ne? Nein. Nicht? Ich fahre auch einen Standard-Range äh, und äh, ich brauche da keinen Performance und diesen ganzen Schnickschnack brauche ich nicht. Okay, das ist dieser komische YouTuber. Ja, der auf dem Boden geblieben ist. <lacht> ja, naja. Nee. Also, welche Farbe? Schwarz-Weiß? Weiß. Weiß. Ja, ich habe die absolute basis, äh, Variante. Also Basis-Variante. Also, okay. basis ja, ja, genau. Also, also, dein Kanal wirft noch nicht so viel ab, heißt das? Nee, das will ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber <lacht> es ist einfach so eine Sache dass ich mir denke, das lohnt sich nicht, das Upgrade jetzt da in Long Range oder so zu holen. Du zahlst halt 10.000 Euro dafür, dass du dann einmal im Monat eine Stunde länger laden musst oder was. Also finde ich halt einfach Ja, unnötig. sehr vernünftig, vor allem auch ja. sehr nachhaltig. Ja klar, also wenn wir alle so einen großen 100 kW Akku unterm Hintern haben, ich glaube dann besser, wenn die Leute weniger Akkus haben oder weniger große Akkus und dafür mehr Autos auf der Straße sind. Ja, das stimmt. Ja. Auto ist das Stichwort, zurück zum Auto. Ja. Also, es ist im Prinzip von VW angekündigt hier heute als der Range Hero und der, was haben Sie noch gesagt, ganz viele Heroes sind gefallen, Ja, also ich äh, Effizienz Hero, Efficiency Hero, Range Hero, also mit den 700 Kilometern und dem 86 Kilowattstunden Akku, äh, findest du das realistisch? Hast du da so ein Gefühl für? Ist das hier sehr viel Marketing? Also, es klingt natürlich auf den ersten Blick gut, ne? dass auch die kleinere Basisvariante so 600 Kilometer WLTP hat. Aber es sind natürlich realistisch dann wahrscheinlich 400, aber das wäre eigentlich auch schon ganz gut. Also mit einem 77 Kilowattstunden Akku, 400 Kilometer, meinst du, das ist realistisch? Ja. Also vielleicht Stadtverkehr, das könnte ich mir vorstellen. In Deutschland vielleicht nicht, aber wenn du nach Holland fährst. Ja gut, das stimmt. Ich war ja letztens in Paris, da bin ich ja. durch Holland und Belgien gefahren und da sank der Verbrauch drastisch, wenn du 110 fährst. Ja. Aber auch mit dem ID.5 äh, bin ich ja letztens Stadtverkehr gefahren, gibt es ein Video drüber. Ja. Da kommst du dann schon die 400 Kilometer mit. das ist schon realistisch. Also Stadtverkehr glaube ich das auch. Und der Luftwiderstand, das hat er 0,23. Und ja. die Stirnfläche 2,45 Quadratmeter. Also, Leute, ihr seht, ich kann ein bisschen protzen mit meinem Basiswissen. Du hast die PDFs ich hab, studiert. Ich habe die PDFs auswendig gelernt. Ja, sehr gut. Und äh, das ist schon sehr, sehr cool. Muss ich, ich glaube, sagen. es ist einfach ein sehr wichtiges Auto für Volkswagen. Und ähm, man sieht ja auch, dass der Innenraum noch weiterentwickelt wird. Ähm, ein paar Parallelen kann man da vielleicht ziehen, aber. <lacht> also, ich sehe gerade dass... Das ganze Auto. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen das könnt. Das Panoramadach oder was meinst du? Da vorne seht ihr dieses kleine schwarze Teil da, dieses Pinökelchen, die, oh, die oh ja, das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, was er ziehen kann. Das haben sie im PDF nicht geschrieben. Nee, nicht, ich glaube auch nicht. Okay. Jetzt müsste ich mal gucken, wo Tarek ist, weil dann könnten wir uns jetzt langsam umschlagen. Ja, mach das mal. Dann würde ich dich auch wieder entlassen, Danke. nicht, dass du jetzt hier den ganzen Tag mit ihm verbringen musst, das wäre ja <lacht> schlimm. Danke, Julian. Ne? Ja, kein Problem. Ne? die anderen. Ciao. So, Leute. Wo ist Tarek in Bühne? Tarek, falls du diesen Livestream siehst, ich suche dich gerade. Da ist er ja. Dein Mikro. So, ich würde sagen, wir können da unten, oder? Ja, wollte ich auch gerade machen. Ich habe nämlich mein Video schon ein bisschen begonnen. Aber ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger mit der Musik hier. Oder wir warten bis zum Schluss, bis alle weg sind und die Musik aus ist. Also, falls ihr nicht wisst, um welches Auto es heute geht, es geht um den ID ID7. Also, fangen wir an mit dem Heck am besten. Ja, fangen wir mit dem Heck an. LED-Streifen. Und wenn sie nicht leuchtet, dann ist das ein weißes Band. Ja, ich finde es weiß nicht so, nicht so schön. Wenn es leuchtet, sieht es ziemlich cool aus. Definitiv. Ich habe schon gerade gesagt, das wichtigste Accessoire ist da unten, die Anhängerkupplung. Aber ja, 1,2 Tonnen, Hast du da Infos? Ja, 1,2 Tonnen und beim Allradler 1,4. Höchstwahrscheinlich. Weil im PDF äh, mit den Specs stand das nicht drin. 1,2 Tonnen ist ja jetzt nicht die Welt. Ne? Ja, würde ich. Ja, gut. Okay. Für so quasi Unverbindliche Passat, Information. Würde ich eher sagen 1,6 ist Minimum, aber das muss noch jemand runterschreiben. Wenn ihr die Infos habt, was genau. die Erika-Kupplung ziehen kann äh, oder der Wagen ziehen kann, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es mal zu öffnen. Jetzt machen wir den Kofferraum mal auf. Elektrisch natürlich, selbstverständlich. 541 Liter. 541 Liter, das ist ja richtig genau. viel. Ein Unterboden und doppelten Unterboden. Zweiter ja, Unterboden. Perfekt. Also ich mache mal den virtuellen Miler-Test, also unser Hundetest, Tarek Stufe vorlegen. Ja genau. Das wird wegen des schrägen Hecks hier knapp, also da würde ich auf den Kombi warten. Aber 541 Liter sozusagen, das ist gar nicht so schlecht. Shido-Schreiche sehe ich schon mal, ne? ja, ansonsten ja. zwei geteilte Rücksitzbanken. Ähm, Frage: Guck, elektrische Anhängerkupplung zum Rausfahren und genau, für die Sitze, für die Sitze zum umklappen. Steckbose. Das machen wir jetzt mal nicht, weil da vorne sitzt nämlich jemand drauf. Wie 2 load war hier Thema, weißt du das noch? Nein. Nee, ne? Noch nicht. Also, ich glaube, bidirektionales Laden soll ja immer möglich sein. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Wagen das dann hat. Aber ja. ziemlich viel Beinfreiheit. Hey, du warst doch gerade oben. Was machst du denn jetzt hier? Aber das Gute ist, dann kann ich mich neben dich setzen. Hallo! <lacht> so, Robin, ja, wir mal rein hier. Na? Oh, das ist ein spanischer Kollege vor uns. Gut. Cool. Bisschen Rambazamba hier, aber gut. hier, oder was? Ich, ich mache gerade den Komodator für den Wir jetzt hier, ja? Klimatisierung? Beim Livestreamen. Ja, wir sind jetzt live drauf übrigens. Oh, da wir sind ne? die Compañeros Alemanes. Compañeros Espagnos. Sorry, Sparta. sorry. Espanol, viva La Magna! Viva. Jetzt bin ich aus. Viva yeah. la <lacht> Genau. Ähm, ein wenig Klugs. Ja, das ist schön. Moment. Tarek. Hallo, hallo. Hallo Tarek. Ihr Cappuccino ist da. <lacht> Sehr schön, ein wenig Klugscheißerei wegen des ähm, Wir würden gerne einmal zum Frankfurter Flughafen bitte, aber bitte okay, ein bisschen schnell. Das ist hier noch kein Taxi, noch nicht, das kommt ja so. Also, schau mal, hier. Ähnlicher Stoff Stoffbezug, ne? weich unterschäumt. Das sieht ja cool aus hier, das ist so Klavierlack mit irgendwelchen Meinst Strichen du, das ist drin. beleuchtet? Als ambient -Light? Äh, denke, das Ja, das schon. ist als ja. ambient light beleuchtet. Ich glaube, Und dieser Streifen ist vielleicht auch beleuchtet. Nee, die ist nicht beleuchtet, das ist einfach nur hier Velo ähm, Velour, oder was ist das? Genäht. Äh, keine Ahnung, es genäht. Aber hier, haman kann. Ja. Äh, und Es gibt optional eine 700 Watt Harman Kardon-Anlage mit 14 Lautsprechern in diesem Auto. Und mit Filz innen den ja, das oh. ist ja schon. Dann klappern die Flaschen nicht. Tarek, komm rein. Danke. Okay. Gracias. So, Spanier ist weg. Dafür kommt der Türke vom oh, ja. Regi-Traufe hier. Jawohl, oh, endlich mal ein bisschen Ruhe. Aber ich mit meinen 1,73 ne, Meter, immenser Körpergröße. Wir haben hier zwei Taschen. Moment, machst du das Review oder ich? Ja stimmt. <lacht> du bist beim Livestreaming, ja. Das genau. ist die Gewohnheit. Aber ja, genau. was, was, was Tarek ist zum übernimmt Glas? hier, weil da einfach das gewohnt ist. Genau zum Glas. Ich wollte klug scheißen. Dieses Panoramaglas ist elektronisch äh, abdunkelbar, dunkelbar oder Jawohl. Ja, alles klar. Also das WLAN hier in, dem, in der Halle ist nicht so schön. Ich habe jetzt auch auf 5G geschaltet. Das scheint besser zu funktionieren. Also hier 15 15 Zoll Display, ganz neue Oberfläche. Es gibt jetzt auch wieder richtige Lenkradhebel, genau, so und wir waren bei den Sitzen, also die Sitze sehen sehr schalig aus, Schalensitze, Schöner Stoff, ohne Ende einstellbar, Massagesitze und das Tolle ist, man kann sie kühlen, also belüften, man kann natürlich sie heizen und die Sitze können auch trocknen, das heißt, wenn man irgendwie verschwitzten Rücken hat, können die Sitze auch trocknen. Und das können Sie sogar automatisch, indem Sie einfach erkennen, was gerade angesagt ist. Das ist coole Feature, das muss ich sagen. So, jetzt gehen wir mal von vorne gucken. Ja, von vorne ist es ehrlich gesagt. Das typische VW-ID-Gesicht, oder? Was meinst du, Tarek? Das typische ID-Gesicht, oder? Ähm, jein, jein. Ich erkenne schon den ID3 zum Beispiel. Allerdings sind die Scheinwerfer hier schärfer geschnitten, aber auch ein bisschen Passat mit dabei irgendwie. Passat, genau. Und das Schöne ist das durchgehende Lichtband hier. Also, ja, ja. Das hier sind ja durchgehende Leuchten. Ich warte, wann das Logo beleuchtet wird. Das Logo, das, wenn das beleuchtet wäre, das wäre richtig sexy. Aber In den haben USA das ist jetzt das ja Ich weiß, ja. vielleicht dürfen sie es hier nicht. Mhm. Das kann natürlich sein. Aber wo der Wagen hier reingefahren ist mit diesem Lichtband, das sah schon richtig cool aus. Definitiv. Aber und und in in die Lichtsignatur. Genau, in, in weiß gefällt ja mir ganz gut, muss ich sehr ehrlich sagen. Hier Radarsensor sitzt hier vorne, sehe ich gerade. Der hat USS. Ja, er hat Radarsensoren. Da, der Beweis. Also nichts kamerabasiert. Naja. Aber IQ-Light, eins muss man Volkswagen lassen, ja, die können, hervorragendes Licht. Licht ist genial. Matrix ist immer geil bei Absolut. Volkswagen oder Audi oder Seat oder Skoda. Aber ich meine, mit dem weißen Auto passt das ja irgendwie, ne? das weiße Band hier. Aber was, wenn das Auto blau ist? Meinst du, ist das bei dem auch so? Wir gucken uns das mal Ma an. Oder ist das ein Extra, was man dazu bestellen könnte eventuell? Nee, ich glaube, das ist Serie. So, hier sieht man auch das Lichtband, wenn es mal an ist, das sieht doch ganz schick aus. Und jetzt gucken wir uns mal hinten das Heck an, ob das hier auch weiß ist, beim blauen IDC. Achso, die Ladeklappe geht nach oben auf, stimmt. Das ist schick. Und was das ganz anderes. Sehr praktisch. Das finde ich nicht. Cool nicht elektrisch. Muss ja nicht elektrisch sein. Nee, elektrische Ladeklappen sind außer bei Tesla meistens kacke. Ähm, da kann ich ja sogar recht geben, weil die vom Kia EV6 hat sich verabschiedet bei mir. Also sogar die mechanische Ladeklappe bei dem Kia Niro EV, die ich, äh, ja, den ich momentan ja fahre, ich kriege die manchmal nicht richtig auf. Die drückst du rein und dann geht sie ganz bisschen auf, mhm. so ein Minispalt, und dann musst du mit den Fingernägeln dahinter prökeln, bis du die aufkriegst. Also irgendwie nicht richtig durchdacht. Gut, das sieht man jetzt nicht, ob das weiß ist, aber ich denke schon, dass das weiß ist. Ne? Ja, was so 3D-Licht, die sind so hintereinander angeordnet. Also das ist ja mal richtig abgefahren von der Seite richtig schick, von hinten sieht man das jetzt nicht so. Mhm. Was hier ganz gut kommt, ist dieser silberne Bogen, dieser hier, mit dem schwarzen Dach zusammen. Das hat eine ganz schöne Silhouette. Ja, und das Auto mit dem weißen Lenkrad. Und Autoforie ist auch wieder hier, Freund. Oh, bist du live? Ich bin live. Oh Gottchen. Oh Gott. Bist du gar nicht gewohnt? Nee, nee live meine ich nicht. Live meine ich nicht mein so gerne. Ja, ich mache heute mal live. Okay. Das ist natürlich einfach. Hier ist vorhin schon die Kamera einfach von da schlecht. oben runtergefallen. Live. Und sie, sie sendet noch. So gut. Voll cool, Spricht ja? für die Kamera oder die Halterung. Genau. Stellt sich kurz vor, ich meine, jeder kennt dich. <lacht> äh, ich glaube in deinem, in deinem Zirkel wahrscheinlich nicht, weil ich ja Mischmasch mache und nicht nur Elektro. Äh, Fabian von Autophorie. Genau, Punkt. Fabian, Autophorie, cooler Kanal, kann ich euch empfehlen. Normalerweise hast du noch deine du Frau, Schwester, Freundin, weißt du das immer nicht äh, Kollegin, noch. die steht, wir warten gerade, dass wir auch mal ins Cockpit rein dürfen, sagen wir mal so, aber ich, das, das sieht ja aus, als ob die einen Workshop machen. Ich weiß auch nicht, was jeder macht. Und die ist heute auch hier. Steht gegenüber, ja. <lacht> ah ja, da hinten. Okay. Was hältst du vom ID7? Gemischte Gefühle, also, würde ich im Moment es kam sagen. Ich ja war spontan richtig euphorisch rüber gerade. Gemischte Gefühle. Ähm, ich nehme an, du hattest die, die Info auch vorher bekommen. Ja. Also, da waren so ein paar, so ein paar Dinge, die, die da drin standen, denke ich, oh okay, cool. Also gerade die Klima, wenn sie richtig funktioniert, denke ich, wird, wird gut sein. Dann. Die Sitze, wenn sie gut funktionieren, denke ich, könnten auch gut sein. Allerdings für das Thema Aerodynamik finde ich persönlich 0,23 in heutiger Zeit zu wenig. Wenn wir andere Fahrzeuge haben, die 0,2, also glatt 0,2 und 0,19 haben oder sehr große Autos aus München, die 0,25 schaffen und die nicht so groß mit dem CW-Wert um sich werfen. Also ich finde, irgendwo hat man. CW-technisch ein bisschen was liegen lassen. Meine Meinung. Ja, CW-Wert ist jetzt ja nicht alles. Ne? Was ist denn das Auto? Das Auto ist ja nicht nur CW-Wert. Wie gefällt dir denn das Auto? Wie gefällt dir die Silhouette? Findest du es spannend? Findest du es äh, langweilig? In Blau, in es... Blau schöner als äh... Deine Kollegin ist jetzt am Auto. Wir müssen später nochmal noch zurück zurückkommen. <lacht> okay. Aber da ist die Kollegin von Fabian. Hallo. Du bist gerade live drauf. Yay! Yeah. Willst du ihn her noch? Willst du nachher noch was sagen? Ja, jetzt bin ich hier ja, wir kriegen das schon hin. Alles klar. Viel Spaß, viel Spaß euch. Vielleicht können wir da rein, wenn ihr fertig seid oder ja. habt ihr schon irgendjemanden? Alles klar. Okay. Dann sag uns Bescheid. Das helle Interieur finde ich übrigens viel schöner als das dunkle, muss ich sagen. Fällt mir persönlich besser. Genau. Also E-Fahrer! E e ja, genau. ja, moin! Und ich, moin! Und ich guck immer, äh, Nur, da, dass du weißt, du bist gerade live, ne? Nicht, dass du ja, was also, Falsches ja, ich sagst. Ja, ich eure Videos ganz gerne. Du hast ja ähm, über mich berichtet, oder dein Kollege, der ja, Tobias. Ganz genau, ja. Ja, ja, ja, ja. ja genau. E-Fahrer, ja. komm, hier. Du warst dann Alicante dabei, richtig? <lacht> Nein, das war mein Kollege Sepp tatsächlich. Also wir haben natürlich auch schon den, den, den, äh, den Test Live. Ich war leider nicht in Alicante Aber E-Fahrer ist ja von Chip.de. Ja, okay, Wir sitzen eigentlich in München. Wir haben mich halt genau. noch als Außenposten im Norden. Cool. Und deswegen gehe ich ganz gerne zu den Events hier in Norddeutschland, deswegen heute hier in Berlin auch. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber freut mich, dass du meine Videos guckst, Ja, ja sehr gerne. Ja. Guckst hoffe, du auch meine Videos oder nur seine? <lacht> Nein, natürlich auch deine. Ich gucke alle Videos. Alle Videos gucke ich natürlich. Nee, aber fand ich echt eine coole Sache. Ein Abonnent von mir hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass bei E-Fahrer kommen, dass ich erwähnt werde und mein Video verlinkt wird. Oh? Warum ja, nicht? Ja, cool. Da hatte ich mal über eine Lidl-Ladesäule Ja, genau. Genau. Ja, dass man da auch eventuell mit anderen Karten die Säule freischalten kann. Also. Ein Hypercharger, ein 360 kW Hypercharger. Ja. Anderes Thema. Wir sind heute bei Volkswagen, Leute. Kauft, genau. Kauft alle. Weiß ich nicht. Kauft alles, was ihr wollt. Viel Spaß. <lacht> Viel <Spaß>. Ciao. <lacht> Ciao. Ich schon wieder? Ja, okay. geht wieder los. Na gut. Du musst immer ran, wenn ich keinen anderen habe. Ja. <lacht> so, also. Ähm, wie lange senden wir eigentlich schon? Wie lange selbst ist Ich Weiß ich nicht. Ist? Wie lange. Ich bin da raus, ich bin raus. Hast du keine Uhrzeit? 15.09 Uhr. Ja, knapp 40 Minuten. Ja, knapp. Wir machen auch nicht mehr so wie lange. Viele sind dabei. Hallo Leute, le so lebt ihr noch 43. Ja, ja, das gucken wir. Was? 20 Euro Umsatz? Boah, Alter. Ja. 20 Euro gönnen wir uns ein paar Cappuccino und zwei Pizza Da lassen so. wir es richtig krachen. <lacht> cool, aber da siehst du mal, wie geil die Community ist. Echt. Ja genau, danke euch nochmal. Also das ist ja Walk of Fame hier vom ID7. Ähm, vielleicht könnt ihr noch ein paar yes. Fragen schreiben. Walk of ah, Fame. Genau, Walk of Fame. Also Das ist der falsche. Eigentlich müsste ich da laufen. <lacht> Kennst du den Moonwalk, ID Walk? Den ID Walk, genau. Mach wir den ID Walk. <lacht> oh Mann, ey. Alles klar. Okay, äh, wenn ihr noch Fragen habt, die wir eventuell beantworten sollen, dann schreibt sie doch mal in den Chat. Kannst du das noch lesen, Tarek? oder hast du den Chat abgehalten? Nee, ich bin raus vom Internet. Raus vom Internet? Da ist er. Nee, Live äh, Chat. Bleibt bleibt Chat. Bleibt -Chat. Hallo, hallo? Mayday, Mayday? Okay. Fragen hat keiner, alles klar. Also wo das, äh, das Highlight war ja, wo die Kamera runtergefallen ist, da hatte ich glaube ich 1000 Zuschauer oder Aber so. Aber guck mal, was interessant ist, ne, zwischendurch muss das Auto immer geputzt ah, hier. Und immer geputzt werden. Oh, ich fasse hm, das gleich wieder an. Wie oft müsste sie das heute machen? Sehr oft. Offense. Ja, oft. Okay. So geht, so geht Autopflege, mein Freund. Also nicht mit der Drahtbürste. <lacht> also ich habe draußen meinen Model S stehen. Das ist bestimmt ganz dreckig. Also apropos, hatte... apropos Model S. Der, der wirkt irgendwie fetter und größer als das Model S. Das Model S wirkt, ist schon mal definitiv tiefer, weil der hat hier, glaube ich, oder, oder die Türflanke ist zu ähm, Ja, die Türflanke ist höher. Also er ist 1,53 Meter hoch ja. und äh, 4,96 Meter lang. Ja, yeah, ja, yeah, das stimmt. Der äh, Model S ist 4,98 Meter lang. Das heißt, der Model S ist 2 Zentimeter länger. Wow. Von der Höhe bin ich jetzt nicht genau informiert. Okay, okay. Und Müsste man mal äh, und beide da nehmen. Da sind jetzt ganz rein. schlimme Fingerabdrücke dran. Die kriegt sie kaum sauber. Aber Moment, müssen wir pass direkt. auf die jetzt Stufen auf. muss fotografiert auf. werden. So, hier nochmal äh, der ID, Ich wollte gerade sagen das Model S. Das, das ID7 in ganzer Pracht, Leute. Und, ähm, also die Auto gefällt mir wirklich sehr gut. Die Auto gefällt mir Die gut. Auto ist super und das Veranstaltung ist auch sehr gut. Und ich freue mich auf die Essen. Genau. Ähm, das war es erstmal mit dem Livestream. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das gerne in den Chat. Wir lesen uns das hinterher nochmal durch oder ich mindestens und versuche die Fragen dann zum Auto zu beantworten. Ähm, ja, Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr lustig, bis auf diesen einen Moment, wo mir das Handy runtergefallen ist hier von oben. Aber es ist ja alles gut gegangen. Handy wohl auf und die Zuschauer sind auch wohl auf. Alles klar, dann wünsche ich euch dann noch einen schönen Nachmittag. Schön, dass ihr dabei wart und genießt noch den Launch vom SpaceX, Spaceship One. Ich weiß gar nicht, ob es schon oben ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Irgendwann die Tage. Dann bleibt mir gesund und bis dann. Macht's gut. Ciao. Und Tarek natürlich auch, ciao. So, einmal auf X oben rechts. Und Tarek, läuft. ciao.